So, nun ist es endlich geschafft. Das schwarze Pferd <lacht> ist fertig. Es ist ein kleines Pony geworden. Okay, Aber macht ja nichts. Hauptsache wieder Flüge sein. Hauptsache wieder von A nach B kommen. Und das vorwiegend mit der Kraft. Der Sonne. Mit Solar wird's geladen. Ist es nichts so Besonderes. Auch, naja. Im Pferd der Neuzeit ist es noch lang nicht, weil hier sind noch Lithium-Akkus verbaut. Das sind jetzt aber keine gekauften neuen Lithium-Akkus. Ne? Also ich habe keinen Schaden angerichtet, sondern das sind alles alte ähm, gebrauchte Zellen, die weggeschmissen werden sollen, sollten aus Laptop-Akkus. Es ähm, sind immer 13 Stück parallel und die dann so weit in Reihe, dass ich auf 36 Volt kommen, um den 36 Volt-Motor hier hinten zu betreiben. Und damit habe ich so um die 30 Amperestunden und damit kommt man schon ein ganzes Stück. So, damit die aber sogar noch ein bisschen länger gehen, ist hier unten drin, hier ist sie, eine Autobatterie verbaut, oder besser gesagt eine Solarbatterie, die auf Ammonium umgerüstet worden ist. Die hat ja nur 12 Volt, aber es gibt jetzt... Aus China solche schönen Controller, die von 12 auf 36 Volt, also Step-Up-Converter, die Spannung hinaufbringen. Und 1200 Watt ist hier in der Spitze angegeben. Ich habe gedacht, es reicht vielleicht schon nur mit Aloune-Batterie und dem Controller zu fahren. Aber ja, die 1200 Watt sind natürlich PMPO-Spitzenleistung und keine RMS-Dauerleistung. Also er fährt ein bisschen nur mit dem Controller. Also auch wenn der Akkupack hier irgendwann mal kaputt sein sollte, würde ich zur Not immer noch ein Stückchen hinkommen, nur mit dem Controller hier. Aber so für richtig schön Schnellberg auffahren ist es natürlich nichts. Dann vielleicht zwei Controller parallel nehmen, müssten wir sehen. Ich meine, er zieht ja dann auch seine 30 Ampere unter Volllast aus der Allowance-Zelle. Ich würde mal sagen, so mit 30 Ampere kann man eine Stunde, zwei Stunden Durchgängig fahren, das könnte schon ungefähr reichen. Ja, so viel dazu erstmal. Ja. <lacht> träumen tue ich von so einem Mega-Fahrrad-Kondensator, den der Robert Murray Smith gemacht hat, wo er stinknormal Aktivkohle genommen hat, ein bisschen Papier. Das ist wohl das umweltfreundlichste. Ne? Lithium ist ein seltenes Metall, Blei ist ein seltenes Metall. Und wenn wir jetzt dahin kommen sollten, die Alon-Batterie so zu bauen, wie sie am aller allerbesten geht, ist mir jetzt zugetragen worden, wäre Gallium, Aluminium, Alaun das perfekte. Und auch Gallium ist ein sehr, sehr seltenes Metall auf der Erde. Und da wird es dann irgendwann wieder Streit drum geben. Also auch wenn das von der Leistungsdichte her vielleicht ein bisschen besser wäre, ich glaube diese Superkondensatoren auf coole Basis. Tja, da müssen wir erstmal gucken, ob da irgendwas aus der Natur rankommt. Ja, wir machen mal eine kleine Probefahrt. So, kann es losgehen. Okay, Na denn, aufhi. jawohl so fein hast du es gemacht liebes pony okay da ist er unser feiner das ist also vielleicht beim letzten amagedon passiert irgendwie oder beim vorletzten ich weiß es auch nicht ebenfalls ist ja schon ziemlich eindeutig ja Ja. Nach getaner Arbeit geht es in den Solarstall zum Futtern. Ja, kleines Pony. Jetzt kannst du es schmecken lassen. Für den 36 Volt Akku habe ich einfach so ein ähm, 38 Volt LED Treiber Netzteil genommen, was 900 mAh bringt. Also pulse ich jetzt ungefähr mit 800-900 mAh in meinen 36 Volt Akku. Und das, was jetzt so piecht das ist das ladegerät für die alaunen batterie das hängt hier dran das ist ein 18 volt 18,5 volt netzteil mit 4 ampere glaube ich bringt das raus und wenn er anfängt mit pfitschen ist die spannung schon so hoch dass er eigentlich voll ist also die wäre jetzt eigentlich schon voll Aber ein bisschen was passt ja immer rein ne? und gegen überladung hat so eine alaunen batterie nichts von daher lasse ich das jetzt einfach mal rüdeln Und ja, das muss ich auch noch irgendwann mal schön machen. Ist alles noch provisorisch. Aber doch, das läuft. Das läuft super, würde ich sagen. Da können auch noch ein paar mehr Pferdchen fressen. So wie ich das hier sehe. Ja, mal gucken, wieder. Wieder Fuhrpark wächst. Bis später.